Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Schlagzeilenrevue. grüße grüß euch! Mit Martin... Und Martin! Genau. Ähm, ich freue mich voll, haben wir jetzt nicht geprobt, aber ich freue mich dass du bis nach bei der Auswahl der Nachrichten auf die sexy Sachen gegangen bist. Es kommt keine sexy Nachricht diese Woche. Aber... Das liegt an ihm, er hat dieses Mal alle sexy Nachrichten rausgehauen. Ich versuche Niveau in die Sendung zu bringen. Und du torpedierst es. Und ich bin der Bese. Und der Montag hat gestartet mit der Überschrift Deutsche Bahn verlässlichste Auto. Das hast du eh gesehen, oder? Martin, das ist ja Statistik und wir alle wissen, die Statistik ist nur so gut, wie man es selber macht. Und ich glaube ganz oben ist da der so HW. Mercedes. Mercedes? Ja. Wer noch? Ja noch, warte mal. Ich hab gar nicht so genau geschaut. Ja, nur Deutsche. Wir sehen ja das VW. VW. Okay. VW. VW. VW. Wir glauben die Statistik? Gehen 30, wir weiter. Ja. Gehen wir weiter. VW und Statistik. Übrigens Deutschland. Ah, Deutschland ist super. Da ja. kann man jetzt zum Billigdiskonter, zum Lebensmittelhändler meiner Wahl gehen und statt dass man das Geld durchlässt, kriegt man es mit rum. Was? Wie geht das? Sag dir, du kannst dir ja jetzt beim Penny in Deutschland dein Arbeitslosengeld auszahlen lassen. Wie smart ist das? Weil wenn du endlich Geld in der Tasche hast, kleiner und Lebensmittel bist, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du gleich einkaufst, groß einkaufst. Das ist eine Nachmachergeschichte. Wieso? Das hat es bei unserem Land immer schon gegeben. Da hast du Geld zum Wirten getragen und er hat dann angeschrieben. Und hast hoffentlich nicht zu viel getrunken, bis das nächste Monat da war. Ja, aber du hast trotzdem zum Wirten Geld bringen müssen. Ja. Der Penny, der gibt dir Geld, ohne dass du es tust. Wo ist da jetzt der große Unterschied? Wenn es aus ist, ist es aus. Das ist ja richtig. <lacht> Apropos aus. Apropos aus. <lacht> also Full Disclosure. Ich bin ja mit, mit dem Herrn uns mehrmals zusammengetroffen in der letzten Zeit. Ihr seid ja sogar bei du, oder? Ich glaube. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube schon. Auf jeden Fall, er ist ja ein sympathischer Kerl jetzt. Muss ich jetzt nicht äh, politisch mich bekennen. Und deswegen finde ich es so schön, dass es den Schirm da gibt. Es ist ein Staatsschirm. Also ich hoffe ehrlich, dass behalten darf, wenn er das Kanzleramt verlässt. Es ist ein schönes andenken. Und was bleibt denn sonst? Vielleicht der Fallschirm wäre besser gewesen. <lacht> also der Dienstag hat gleich mal mit zwei Nachrichten begonnen, die waren, die, die kehren irgendwie zusammen. Aber wenn sie jetzt am ersten Augenblick nicht so zusammen Kommen sind. Aber sie haben eine natürliche Reihenfolge. Äh, danke. Bitte. Ich hätte es nicht schöner sagen können. <lacht> also, Experten, sind der Meinung, dass Obst und Gemüse von den Steuern befreit werden sollte, damit mehr gekauft werden kann. Ich finde sie super, als Vegetarier bin ich voll und ganz dafür. Ich habe eine Ergänzung. Ja. Milchprodukte wie Schokolade beispielsweise. <lacht> Martin, das ist kontraproduktiv. Da geht es um eine gesündere Ernährung. Und die Schokolade ist jetzt nicht unbedingt gesund. Ja, und was war jetzt die zweite? Die zweite Nachricht ist, die irritiert mich ein bisschen. Warum will ein Modelabel, eine bekannte Modemarke, in dem Fall Louis Vuitton, das man drauf scheißt? Du meinst das Instagram, ne? Zur Erklärung, wir haben da Instagram Pictures gefunden, wo ein Designer ein Klo im Louis Vuitton Design gemacht hat. Für den Sportpreis von, was steht da? <lacht> 85.000 85. Euro? Ja, es ist Louis Vuitton. Ja, aber weißt du, wie viel Schokolade das war? <lacht> Gehen wir weiter. Die Emoji-Geschichte, oder? Genau. Die ist super. Da steht, Schülerin erfand Emoji mit Kopftuch. Ich glaubt klar, nicht erfunden, aber sie hat es angeregt, dass das kommt. Ich war eigentlich davon ausgegangen, dass es sowas gibt. Genau das ist der Grund, was mich so zum Staunen bringt. Mhm. Es wird echt so, man muss im Leben Dinge, die einem auffallen, einfach auch ansprechen. Mhm. Und dann die richtigen Leute bringen. Mhm. Und in diesem Sinne, mhm. unser Aufruf der Woche: mhm. welche Emojis fehlen eurer Meinung nach? Bitte in die Kommentare. Übrigens, danke für die Hinweise. Wir haben ja dutzende äh, Rückmeldungen genau. gekriegt. Und die erste war die Carola Weißenberger, glaube ich. Weißenhofer. Weißenhofer, Entschuldige. Das ist echt peinlich. Weil ich glaube, das ist sogar Schulkollegin von mir, ehemalige. Okay. Servus. Ja, <lacht> Danke für den Hinweis. Wir wissen jetzt, das Foto mit dem Känguru wurde in Österreich gemacht. Was macht man als einer der reichsten Menschen auf der Erde? Die heute hat es uns verraten. Was sollte man sonst machen? Ja. Außer sich eine eigene Stadt zu bauen. In der Wüste? Ja, einen Platz braucht man aber dafür, gell? Naja, man könnte sagen, Blöten aber planieren auch und auch an <lacht> aufbauen. Ja, was der? Bill Gates will sie eine Smart City bauen. Manche leider haben echt Probleme im Leben. Und 80 Millionen Euro zu viel. Dollar, zu viel. Martin, das ist nur der Kaufpreis des Grundstücks. Stimmt. habe ist nun nichts gebaut. Okay. Aber also dann sind wir ehrlich, jeder kann sich ein Strandhaus bauen oder ein Bauhaus. Oder ein Bauhaus. Oder ein Bauhaus, aber was wirklich ausgeschnitten ist, braucht der Staat. Lieber Billy, ich hoffe, sie ist barrierefrei. Sehr viele Berge werden wir ja nicht in der Wüste haben. Oh, good point. <lacht> gut. Bin immer freundlich zu dir. Ah, apropos freundlich. Wem ist die unfreundlichste Stadt der Welt. Gleich okay, nach Paris. <lacht> Super. Also die zweitunfreundlichste Stadt. Scheiße. So ehrlich so bleiben. Die zweitunfreundlichste Stadt. Okay, gut. Aber gleichzeitig die lebenswerteste. Ich das heißt, man braucht keine Freundlichkeit, um ein gutes Leben zu haben. Jetzt wird es philosophisch. Puh, echt wienerisch eben. <lacht> Gut, was haben wir noch? Alter, so geil. Es ist so ein Ich habe eine Vermutung. ÖVP will Kärntner Tracht als UNESCO-Welterbe. Zeit jetzt? Und am Donnerstag in der U-Bahn, ich war gleich so erleichtert, wie ich die Meldung gelesen habe. Trump wird wahrscheinlich der rote Knopf letzten werden. Was super ist. Und das einzige an der Meldung, was mich wirklich irritiert hat, es ist eine Meldung, die einen globalen Impact hat, und wirklich wichtig und, und welterrettend sein kann. Und was macht ihr heute? Du machst du so ein kleines Artikel raus? Ja, aber jetzt. Die überzieht ich, man fast. Nein, jetzt muss ich aber schon sagen, in der Heute stehen nur Top-Artikel drinnen. Nur Top-Artikel. Natürlich, aber die Top-Top-Artikel, die sollten nicht auch entsprechend groß präsentiert werden, Titelseite. Aber ich glaube, der Artikel war in den ersten 30 Seiten. <lacht> was haben wir noch? Die Dänen. Ja, was mit denen? Die, ne die, die Dänen, die nehmen den Kampf gegen den Terrorismus auf einer ganz neuen Ebene wahr. Ich meine, Kopftuchverbot und Verschleierungsverbot, das war gestern. Ja. Jetzt kommt, die Dänen beraten über ein Bartverbot. Also du bist schon hart an der Grenze. Bartverbot? Ja. Viel Glück zu ihr Dänen verbot. Man weiß nie, ob man es nicht brauchen könnte. Also wenn der Sobot gerade zuschaut. Ja, Alter. Alter. Wobei wir schon beim Alten sind, gell? Genau. Der Alte geht ja. War hat man alle gleich, war auch Wer hat das gesagt? Möglicherweise unser nächster Bürgermeister. Mit dem Spruch hat er sich qualifiziert. Absolut. Wenn er jetzt die Achteln auch noch massiv ja. stemmen kann. Und ab Dienstagmittag, falls, ist er eigentlich dann. Feierabend. Feiert schon. Da ist er schon fertig mit der Arbeit. Genau. Ist er eigentlich Nachfolger vom gesetzt. Fix. Absolut, absolut. Fix. Was denkt ihr? Wer wird der Nachfolger? In die Kommentare. Der Schieder. Bei dem Spruch. Du, und übrigens, wegen dem Badverbot, hast du das gesehen dann am Freitag? Der Stiebwulkäler könnte nun einen Bart tragen, schreibt die heute. Ich mein, wir wissen, was das heißt. Badverbot und der tragt am Bad? Er war der Einzige, der einen hätte und dann wird man viel leichter finden. <lacht> Ratzfatz. apropos finden. In Loha in Deutschland würde die Stadt dem Hundekot auf die Spur kommen, sprich den Hunden, die überall hinscheißen, indem sie die DNA von den Hunden katalogisieren und ihn nehmen an, die wollen dann jetzt Brettkopf testen. Das meinst du jetzt nicht ernst? Ich, die meinen das, glaube ich, ernst. Ich glaube, wir scheißen da drauf. Jo.